Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir einmal über das Konzept, wie wir unsere eigenen Amazon FBA Unternehmen aufbauen, weil wir natürlich nicht nur gemeinsam mit unseren Kunden eine Vielzahl an Unternehmen aufbauen, sondern für uns selber haben wir in den letzten fünf Jahren jetzt schon wirklich eine Handvoll Unternehmen aufgebaut, auch einige davon verkauft und wie so unser Denkprozess ist dabei, wie wir da an die ganze Sache systematisch rangehen, das möchte ich heute in dem Video einmal kurz besprechen. Also, wenn wir einmal starten, dann gucken wir uns zuallererst an, was für eine Komplexität wollen wir mit diesem Case einmal an den Tag legen. Weil von vornherein können wir überlegen, okay, wollen wir diese Marke oder diese Produkte nur in Deutschland verkaufen? Wollen wir sie europaweit verkaufen? Wollen wir sie auch eventuell noch auf anderen Marktplätzen wie Otto, Ebay etc. verkaufen? Weil das natürlich unglaublich wichtig ist um seine ganze Auslegung wirklich zu planen. Wenn ich weiß, ich verkaufe das Ganze nur in Deutschland, vielleicht gehe ich dann auch wirklich her und mache nur eine deutsche Marke, die auch deutsch klingt, die auch nur die, die deutsche Zielgruppe anspricht. Oder ich muss das Ganze irgendwie ein bisschen internationaler gestalten. Weil wenn ich jetzt eine Marke habe, die vielleicht mit Umlaut oder was auch immer geschrieben ist, dann ist es immer so ein bisschen kontraproduktiv vielleicht, wenn ich das Ganze dann auch in Italien, Spanien oder sogar in Amerika verkaufe. Das heißt, der erste Punkt ist, okay, was für eine Komplexität möchte ich überhaupt in den Tag legen? Und da entscheiden wir uns meistens ehrlicherweise ja auch erstmal nur in Deutschland zu starten oder generell das Ganze nur im deutschen Raum groß zu ziehen, weil es da einfach von der Skalierbarkeit her, bis man an den Punkt kommt, wo man dann vielleicht einen Exit machen kann etc. deutlich deutlich einfacher und simpler ist. Aber natürlich haben wir auch Unternehmen, wo wir von vornherein sagen, hey, weißt du was, hier gehen wir mit einem anderen Kaliber ran, sage ich mal, hier machen wir das Ganze wirklich europaweit. Aber der erste Punkt ist einfach mal zu checken, okay, welche Komplexität legen wir in den Tag? Der zweite Punkt ist dann der einfach, dass wir gucken, okay, was für Produkte natürlich kommen in Frage. Soll das eine Marke sein, die wir in einem gewissen Bereich aufbauen? die dann auch ähm, ja, später immer weiter ausgebaut wird. Oder sollen es einfach Cashflow-Produkte sein? Das ist auch immer unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir Mikro-Brands haben aus drei bis vier Produkten vielleicht, weil alle anderen Produkte oder viele andere Produkte innerhalb dieser Mikro-Brands einfach nicht so ein Potenzial hätten, wie als wenn ich einfach eine neue Mikrobrand aufmachen würde. Und da muss man sich auch einfach mal die Frage der Effizienz des Kapitals stellen. Geld man man, wo rein investiert? Ob ich jetzt das Ganze nur investiere, um die Brand vielleicht ein bisschen attraktiver zu machen oder ob ich sage, hey, ich will eine richtige Performance an den Tag legen wir sind ehrlicherweise eher auf die Performance aus, so zu sagen, hey, im Endeffekt ist der Gewinn das, was zählt und nicht, ob ich jetzt noch hier und da ein ein oder anderes Produkt habe, was vielleicht 2.000, 3.000 Euro Umsatz macht, aber zur Marke passt. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir gehen wirklich darauf her, okay, wir wollen gute Umsätze machen mit hohen Margen und viele Gewinne dabei auch erzielt. Das heißt, Cashflow oder Brandprodukte sind sozusagen dann der zweite Schritt, den wir uns anschauen. Und der dritte Schritt ist dann natürlich herzugehen und zu gucken, okay, ich habe jetzt eine gewisse Anzahl an Produkten, was ist denn mein Budget? Was für eine Planung stellen wir denn auf, was das ganze Cashflow-Thema angeht? Weil dann gucken wir, okay, wie viele Produkte können wir machen? Was sind die Top-Performer, die am Anfang am meisten Sinn machen? Wie macht es auch Sinn, zum Beispiel von verschiedenen Herstellern Sachen zu konsolidieren, auch was sozusagen Container angeht? Okay, wenn ich die beiden Produkte zusammenpacke, habe ich den ganzen Container voll. Wenn ich jetzt aber ja, vielleicht fünf Produkte mache, und äh, da irgendwie drei Container jeweils anbreche, dann gehe ich lieber her und nehme vielleicht zwei, drei andere Produkte, die ich aber in einen Container zusammenpacken kann, um einfach deutlich günstigere Logistikpreise zu haben zum Beispiel, um die dann einfach ähm, ja, zu machen. Das heißt Cashflow-Planung, einmal aufstellen, basierend auf den Produkten und aber auch auf der Effizienz der Ressourcen wieder und auch zu schauen, okay, wo sind die Produkte vielleicht in China etc. angesehen. Das heißt, das ist sozusagen so ein paar Punkte, die da zusammenkommen, aber einfach eine Budgetplanung natürlich muss im Vorfeld gemacht werden, damit man sich dann da auch, ja, auch drauf verlassen kann. Die wird natürlich immer weiter geupdatet, weil die beste Planung der Welt wird dir nichts bringen. Es wird immer Abweichungen geben. Lieber kalkuliere mit ein bisschen weniger Produkten, die du machst, weil du so einfach den Puffer dafür hast, dass du eventuell höhere Marketingausgaben hast oder aber auch was schneller vorkommen kann, dass du einfach äh, ja, viel mehr Einheiten verkaufst und dann früher nachbestellen musst und dafür am besten Fall noch ein bisschen äh, Kapitalreserven hast. Das heißt, das wäre der nächste Punkt und wenn wir diese ersten drei Dinge besprochen haben und uns auf die Produkte geeinigt haben, dann schauen wir okay, wie können wir wirklich das Non Plus Ultra Produkt kreieren? Und hier ist es so, dass wir wirklich öfter Produkte auf den Tisch haben, wo wir sagen, hey, die Nische ist richtig gut, hier ist nicht so viel Konkurrenz, aber wir wollen trotzdem das Produkt ein bisschen besser machen und wir erstmal denken, puh, wie kann das überhaupt klappen? Wie kann man dieses einfache Alltagsprodukt noch besser machen? Und bei uns ist es dann so, dass wir wirklich auch an dem Tisch hier genau sitzen und äh, uns die Köpfe zerbrechen darüber, okay, wie kann man diese Produkte jetzt wirklich optimieren und verbessern? Und egal wie simpel ein Produkt ist, wir gehen nicht hier raus, bevor wir nicht das Produkt irgendwie ein bisschen verbessert haben. Und ich würde euch super gerne mal ein paar Produkte äh, zeigen, wo, was, die, was die alltäglichsten Produkte sind, die wir einfach richtig, richtig gut gemacht haben, die einfach deutlich, deutlich besser sind als die Konkurrenz. Obwohl es eigentlich ein Produkt ist, wo man sich im Ersten Moment denkt, puh, weil wirklich was besser machen kann man dann nicht eigentlich. Und genau das machen wir dann aber trotzdem, weil wir nur dadurch wirklich die die die allerhöchste Wahrscheinlichkeit haben, um herzugehen und zu sagen: hey, wir werden diesen Markt im Endeffekt wirklich dominieren. Klar, das Marketing besser zu haben als die Konkurrenz ist die eine Sache, aber das beste Marketing zu haben und aber auch mit Abstand das beste Produkt ist dann einfach der Erfolgsfaktor, der eigentlich unschlagbar ist. Und genau das machen wir dann, dass wir nur die Besten der besten Produkte auf den Markt bringen. Wenn das euch mal interessiert, dann kann ich gerne mal ähm, ja, ein paar mehr von unseren Produkten zeigen, wie wir die verbessern. aber ein Beispiel kann ich hier gerne auch mal reinbringen. Und zwar ist das einfach so eine ganz normale so ein Sahnespender. Also ein Sahnespender, den man auf Amazon einfach kaufen kann. Da ist es so, dass mehrere Leute eine Reinigungsbürste dazu haben, aber auch so ein paar Aufsätze, dass die Sahne in verschiedenen Formen rauskommt. Aber keiner von diesen einfachen Sahnespendern-Anbietern hat auch wirklich diese Druckluft dabei, dass die Sahne auch da wirklich aus diesem aus diesem Gefäß wirklich rausfließen kann und auch als Sahne rausfließen kann. Das muss man nämlich immer separat kaufen. Das ist ganz, ganz simpel eigentlich, aber keiner hat die Lust oder die sich die Mühe gemacht, mal diese Druckluftkartuschen irgendwo anders zu kaufen, diese beiden Produkte dann zu kombinieren, weil die Sahnespender kommen aus China, die Druckluftkartuschen kommen aus Europa. Da haben wir uns äh, zwei, drei Paletten von gekauft, weil tausende Stück von diesen kleinen Kartuschen drauf sind. Haben sie dann sozusagen in Europa bezogen. Zu einem, Lager, zu einem Lager gebracht, uns die Mühe gemacht, das Ganze zu kombinieren und zu vereinen. Und dann geben wir zwei, drei Kartuschen pro Sahnespender dazu. Und im Endeffekt haben wir genau das Produkt, was der Kunde sowieso braucht. Weil ohne diese Kartuschen bringt dem Kunden auf Amazon der Sahnespender selber nichts. Das heißt, er wird auf jeden Fall zum genau gleichen Preis, weil eine Kartusche, die kaufen wir wieder in Tausenderstücken, die kostet nicht vielleicht ein paar Cent, aber es wird auf jeden Fall mit Abstand das beste Produkt sein. Wir bieten dem Kunden genau das, was er eh braucht, zum selben Preis, haben eine super Marge damit, können über den Zeitraum wahrscheinlich sogar den Preis erhöhen. Und genau sowas ist wirklich ja, ein USP, was einfach zieht. Und genau das sind auch die USPs, die du wirklich in deinem Unternehmen anwenden musst, um dein Kapital bestmöglich einzusetzen. Und genau so machen wir es wirklich mit jedem einzelnen Produkt hier und können im Vorfeld garantieren, dass wir einfach die besten Produkte auf den Markt bringen. Und wenn wir das Ganze dann wirklich äh, ausgearbeitet haben, dann natürlich importieren wir das Produkt und launchen es aggressiv. Das heißt, wir gehen lieber hin und sagen, okay, wir reduzieren den Preis, wir geben Geld für Werbemaßnahmen aus, holen uns die ersten Bewertungen, um dann wirklich ja, optimal auf Amazon angezeigt zu werden und in einer relativ kurzen Zeit uns auch die, ja, ersten, die ersten Suchergebnisseiten auf Amazon zu sichern. Und wenn das alles mit mehreren Produkten natürlich jetzt einmal aufgesetzt wurde, dann stellen wir uns die Frage, okay, wollen wir dieses Unternehmen so oder sagen wir einfach, hey, wir haben ein attraktives Angebot gerade und wir verkaufen es vielleicht auch. Weil oftmals werden die auch immer angesprochen, aber in den meisten Fällen wollen wir eigentlich noch nicht verkaufen, sondern wir wollen es erst größer machen und dann später verkaufen. Und du bist immer in der besten Situation, wenn du nicht den Druck hast zu verkaufen, sondern wenn wirklich andere Leute dich anfragen und du vielleicht zwei, dreimal ablehnst und sagst, nee, ich habe ehrlicherweise gerade kein Interesse daran. Das ist aber dann noch ein anderes Thema, wenn es um das, um das Thema Verhandlungen mit Aggreg Aggregatoren geht. Wir entscheiden das Ganze eigentlich meistens an dem Faktor Cash-Negativität. Das heißt, wie lange brauchen wir sozusagen, bis wir das Geld, was wir in Ware gesteckt haben, einmal wirklich vollkommen wieder zu haben, plus aber auch Nachbestellung zu finanzieren? Das heißt, wenn ich jetzt Kapital nehme und ich stecke das in ein Produkt rein, dann ist für uns der Zeitraum wichtig, wie lange ich brauche, bis ich mein Kapital sozusagen aus dem Amazon-System wieder rausgezogen habe, aber trotzdem mein Unternehmen immer noch weiterläuft. Und wenn diese Cash-Negativitätsspanne super gering ist, dann sagen wir, okay, macht für uns eigentlich keinen Sinn, das Ganze zu verkaufen, weil wir so einen enormen Cashflow haben. Da kann uns jemand ein Vierer- oder Fünfer-Multiple zahlen, also fünfmal sozusagen den Jahresgewinn vor Steuern etc. Und das macht für uns eigentlich keinen Sinn, weil wir das super simpel selber auch äh, in einer in ähm, relativ kurzen Zeit so bekommen, weil wir fast keinen Kapitaleinsatz haben dafür. Weil ja, das, es, es tut uns einfach nicht weh, Kapital gebunden zu haben, weil wir es super schnell wieder rausgezogen haben. Wenn wir übersehen, hey, wir haben viel Gewinn, aber müssen noch immer viel Eigenkapital oder haben generell viel Kapital in der Company gebunden, dann kann es schon eher Sinn machen zu sagen, weißt du was, komm das Business, exit'en wir, verkaufen wir. The okay haben eine große Summe, wo wir vielleicht einen Teil davon nehmen und den investieren oder andersweitig allokieren oder hergehen und sagen, ja, wir nehmen wieder ein Prozentteil von diesem Verkaufserlös und starten halt das nächste Business einfach und immer wieder nach genau den Schritten, die wir hier gerade durchgesprochen haben. Und wenn wir natürlich äh, ja, jetzt in dieser Phase sind, dass wir sagen, hey, wir wollen es verkaufen, dann gehen wir am Ende her und trimmen noch ein bisschen die Profits, machen das Ganze noch ein bisschen schöner, gehen dann weniger auf aggressives Marketing, wo wir uns weniger Ranking einkaufen, um natürlich noch mehr Profits aus den einzelnen Punkten rauszuholen und das ist dann eigentlich aus dem Zyklus, wie wir ihn durchlaufen. Und ähm, genau so kannst du es für dich auch machen. Du kannst es mit ein, zwei oder drei Produkten starten. Oder wenn, wenn du jetzt am Anfang bist, musst du dir gar nicht die Fragen stellen am Ende, ob du es verkaufst oder einfach erstmal hältst. Das kannst du dann machen. Fokussiere dich einfach darauf, die Punkte, die ich gerade so genannt habe, einfach durchzulaufen. Und dann hast du erstmal ein ganz grobes, gutes Schema, an dem du dich entlanghangeln kannst, um halt dein Amazon-Business zu starten. Und wenn du jetzt konkreter werden willst und auch wissen willst, wie die einzelnen Punkte im Detail natürlich aussehen, weil ganz viele Punkte wie die richtige Produktauswahl, die richtige Verbesserung von USPs, der richtige Import und Co., das sind alles Punkte, die ich natürlich hier nicht anreißen konnte. Wenn dich das interessiert, dann äh, kannst du dir auch einfach mal ein Gespräch unten sichern und dann können wir darüber sprechen, wie das bei dir aussehen würde. Das war es eigentlich auch schon mit dieser kurzen Zusammenfassung, wie wir unsere eigenen Amazon-Unternehmen strukturieren, aufbauen und dann auch systematisieren, um sie später halt für die eine oder andere Möglichkeit perfekt auszurichten. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da und dann hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.